Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein kleinwüchsiger Mann kommt in eine Bar und bestellt einen Schnaps. Der Wirt bringt ihn den Schnaps, er kippt ihn runter, schüttelt sich und sagt, Boah, bei dem Zitz der zum! Worauf der Wirt meint, entschuldige, aber ah, bitte keine Beschwerden, Sie sind schon so klein hereingekommen. Der Montagswitz.